Hallo, ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Ich begrüße euch. Es ist wieder einmal Zeit für zack, Kartoffelschnack. Schön, dass ihr dabei seid. Heute mit einer weiteren Folge von Vorsicht, Hochspannung. In diesem Video seht ihr natürlich wieder nur meine Arme und meinen Schatten, da ich etwas für euch auspacken werde. Isa kann leider nicht dabei sein. Ihre Stimme ist noch nicht so gut, wie sie sein sollte. Und daher mache ich das alleine. Außerdem haben wir uns überlegt, dass es natürlich schneller geht, wenn ich Auspackvideos alleine mache. Und ähm, sie eben dann nicht den weiten Weg zu mir hernehmen muss. Wir haben schon unsere Studiobeleuchtung an. Daher habt ihr so schönes Licht. Ja, hier seht ihr unseren Mülleimer, den ihr schon in einem anderen Video gesehen habt. Wir mögen ihn auch immer. Und ich weiß nicht, ob ich da was reinschmeißen muss. Von daher steht er schon mal da. Ansonsten habe ich natürlich mitgebracht für alle Zwecke und alle Fälle die Schere und das Teppichmesser. So. Heute entpacke ich für euch etwas, was ich für Isa und mich bestellt habe. Wenn wir hier sitzen und eine längere Aufnahme machen, müssen wir was trinken. Und da habe ich gedacht, dann können wir uns auch schöne Gläser gönnen. Also habe ich uns Whisky-Gläser gekauft. Die sind von der Firma äh, äh, COOK, also C-O-O-K-O. -O -O. Ja, und das sind eisberg Whiskygläser. Warum das eisberg Whiskygläser sind, werdet ihr gleich sehen, wenn ich es aufgemacht habe. So. Hier sind sie. Ja. Aha, hier muss ich die Seiten aufschnitzen. So. Jetzt sollte es theoretisch aufgehen. Jawohl. So jetzt warten wir mal ab, ob die in Ordnung sind, ob alles schön ist und gut ist. So. Ja, alles super. Oh, schön verpackt, gut gesichert. Na, dann nehme ich das hier raus. Das andere das klebt ein bisschen fest. Ja. Hier. So, ihr seht, warum das Eisberg heißt weil heute Eiswürfel äh, auf das Glas draußen aufgegossen ähm, sind. Ja, sieht doch nicht schlecht aus. Und weil ich natürlich nicht einfach ein Glas hinstellen kann und sagen kann, hey, das ist ja schön, habe ich mir gedacht, ach, wird auch ein schöner Schatten. Äh, gönne ich mir dazu auch noch einen kleinen Schluck. So. Wir haben frühen Morgen, da trinke ich noch nicht so viel. Auch mittags und abends trinke ich nicht so viel, von daher. Aber ihr seht schon, wie die Farbe da drin aussieht. Das ist doch ganz hübsch. So, ne ja, dann werde ich mal. Ja, schmeckt auch gut aus. <lacht> Man sollte natürlich nicht reden, nachdem man gerade getrunken hat. Da sollte man eine Sekunde warten. So, Aber das ist natürlich nicht alles. Man kann da auch noch anderes draus trinken. Müssen ja keine Alkoholiker sein. Also trinken wir da draus auch mal eine Fanta. Denn das ist ebenfalls möglich. Und auch da könnt ihr sehen, dass die Fanta in diesem Glas auch recht gut aussieht. Prost. Auf euer Wohl. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr dürft uns natürlich gerne bei Apple, Spotify und Co. ein paar Sternchen oder Ähnliches hinterlassen. Ihr dürft natürlich auch gerne uns abonnieren oder Ähnliches. Ihr müsst aber nicht. Ihr dürft. Wir würden uns freuen. Auch über eine schöne Rezession würden wir uns freuen. Ja, in diesem Sinne, Prost und äh, bis bald. Das war's vom Zack-Kartoffelschnack und Tschüss.